Guten Morgen. Ja, wie komme ich auf diesen Titel? Die einen rufen Inflation, die anderen sagen, na und? Ja, wer sind die? Es gab 1923, hier habe ich äh, bei der Google-Bildersuche etwas gefunden vom 29. November 1923. Äh, das war ein Ladenschild. Preis eine Billion Mark für ein Brot. Guckt euch mal die Nullen an. Ja gut, das war Geldentwertung. Inflation. Die Versicherung, alles, alles, alles Leute, alles Institutionen, die mit Geld zu tun haben, werden ächzen, werden stöhnen, werden darunter zusammenbrechen. Alle Menschen, die Geld auf die Seite gelegt haben, werden stöhnen, werden sehr traurig werden, denn sie haben Geld auf die Seite gelegt. Ja, wie komme ich da drauf? Ich hatte heute Morgen natürlich, wie immer äh, höre ich meine entsprechenden Kanäle, die sich lohnen. Hier in diesem Fall war es Politik Spezial, Stimme der Vernunft. Muss ich nicht weiter verlinken. Kennt jeder von euch. Ich sage ganz bewusst von euch und die anderen, die schauen es eh nicht. Ja, äh, Frontalangriff auf Guthaben deutscher Sparer im Gespräch. Äh, lohnt sich wirklich zuzuhören. Das sind 15 Minuten 55. Und zwar ähm, Totalangriff auf das Guthaben der deutschen Sparer, sagt der Abgeordnete. Der Rundumschlag betrifft jeden. Die Geldpolitik der EZB und so weiter und so fort. Das war Dr. Bruno Rollnagel, ein AfD-Mann ja rettet die deutschen Spareinlagen durch eine Parallelwährung. Das war ein Antrag, den dann im Deutschen Bundestag gestellt hat oder die AfD gestellt hat. Ja, das sind Leute, die wirklich noch ein bisschen ans Geld denken. Was ich von Parteien halte, habe ich schon überall gesagt und das ist auch nicht das Problem, aber den Gedanken, den möchte ich in diesem Fall wieder aufgreifen. Aber jetzt könnten viele von euch sagen und betrifft mich eh nicht. Äh, noch mal ganz kurz dazu eine kleine Geschichte. Meine Uroma, die ist damals äh, auch betroffen gewesen von dieser Inflation, aber sie war Beamtenfrau. Und mein Opa war Lokführer und Beamter der Deutschen Reichsbahn. Und ja, mein Gott, man bekam das Geld ja so und wenn es dann eben nichts mehr wert war, bekam man am nächsten Tag das Doppelte. Meine Oma war mehrfache äh, Billionärin und Milliardärin und sonst was, alles innerhalb von ein paar Tagen. Klar warum. Das Geld war nichts mehr wert. Aber das war ja nicht schlimm, denn man bekam ja stets immer nachgeschoben. Und wenn es nichts mehr wert war, gab es nächsten Tag wieder mehr. Ein Positives hatte es. Mein Uropa ist damals zur Bank gegangen, hat gesagt, ich habe noch 3.000 Reichsmark bei euch Schulden. Ich möchte alles zurückzahlen. Das hat er mit einem 1 millionen mark damals schon gemacht. Und die Bank musste nirschend das Haus damit entschulden. Er hat gesagt, ihr müsst doch nicht rausgehen, es lohnt sich eh nicht drüber nachzudenken. Aha, es kam ja noch viel schlimmer, es ging dann in die Billionen. Millionen, Milliarden, Millionen, äh, Billionen, ich möchte bloß mal daran erinnern, an die Reihenfolge der Nullen. Gut, ja, ausgehend von, diesem, äh, von diesen Worten, dieses Abgeordneten, sind mir natürlich noch weitere Gedanken in den Kopf geschossen. Und zwar hatte ich, ach, oh, das war irgendwann im letzten März, ich verlinke euch das hatte ich mal überrechnet und zwar, wie viele äh, Menschen in der Bundesrepublik und woraus die sich zusammensetzen, wie viele Menschen von den Arbeitenden bezahlt werden. Und zwar sind das 6,2 Millionen Menschen. Die halten ein Drittel unserer Steuern. Und ich schrieb dahinter keine Chance. Das sind die Menschen, das sind die hier. Öffentlicher Dienst, Beschäftigte in der Art des Dienstes und so weiter und so fort. Äh, Pensionäre, Witwen, Weisen, nach Beamten und so äh, Soldatenversorgungsrecht und die anderen Ebenen dazu. Das sind die einen. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt dann noch die, ja, äh, wie nennen sie sich, NGOs, ne, die ganz wichtigen und so weiter. Alles aus Steuermitteln bezahlt. Euch fällt da wahrscheinlich noch viel mehr ein. Jetzt hatte ich ja in diesem Video hier, das war vom 12.3., da bin ich ja auf, den, ja auf den Anteil und auf die Bevölkerungszusammensetzung eingegangen und ich zitiere kurz nochmal daraus und ihr macht euch dann eure Gedanken und dann habt heute noch einen schönen Pfingsttag, beziehungsweise habt eine gute Zeit. Also, das war mit aus dem Buch, IQ ist nichts, Unbildung alles. Ich habe damals eine erste Lesung gemacht, das waren äh, immerhin auch acht Minuten. Also, kurz daraus nochmal aus der Lesung, die Lesung.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 Legen Sie das Buch beiseite oder macht das Video aus. Wenn Sie denn auch weiterlesen, werden Sie mich zutiefst hassen. Ja, dann wissen wir, das sind die einen, die so und so reagieren und das sind die anderen, die entsprechend anders reagieren. Und wie war es doch? Äh, nee, schade. Hier war es nicht. Na, es gibt Leute, ja, die wollen dann absolut... Zum anderen Lager gehören oder zum einen Lager gehören, wie auch immer. Gut, also alle guten Wünsche. Denkt drüber nach. Die einen wird's nicht betreffen. Ne? Und die anderen, die wird es betreffen. Einfach drüber nachdenken. Hinterlasst ruhig die Kommentare. Gerne. Aber was alles nicht zum Thema kommt, das nehme ich unter der Kategorie Narrenhände, beschmieren Tisch und Wände. Bloß hier, um seinen Wut loszulassen, dafür sind die Videos nicht da. Also, ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss, tschüss.